Jo, einen schönen guten Tag, weg mit dem Bauchfeld. weiter geht's, kurzes Video zum Thema die besten Gewürze für Ihren Ernährungsplan, das heißt, thermischer Effekt, einerseits, andererseits generell, gute, gute Gewürze und Kräuter, die äh, einfach helfen, den Stoffwechsel zu entlasten, beziehungsweise den Organismus zu entlasten und somit den Stoffwechsel anzuregen. Erstens, Basilikum, äußerst effektives Kraut natürlich heilende Eigenschaften, zusätzlich äh, hilft Basilikum schädliche Bakterien wie Listerien, Staphylokokken und E. coli, die Lebensmittelvergiftungen verursachen können, zu bekämpfen. Zweitens Zimt, ganz großartig, extrem effektiv um den Blutzuckerhaushalt zu stabilisieren. Zimt hat antientzündliche Eigenschaften und ähm, ansonsten gegen Arterienverkalkungen. Wir wollen nicht vergessen, es geht hier um Gewürze. Es geht um Gewürze, die unterstützend wirken im Ernährungsplan. Es geht nicht darum, ob Gewürze Fett verbrennen. Das ist nicht der Fall. Aber zu einem kompletten, umfänglichen Ernährungsplan gehört halt auch äh, sowas, weil der Thermoeffekt, auf den ich später noch eingehe, der thermische Effekt von Gewürzen ist nicht zu unterschätzen. Jetzt aber zu Nummer 3. cayenne erhöht, Studien bewiesen, erhöht den Stoffwechsel, damit Fett schneller verbrennt werden kann. Es unterstützt, es ist ein Gewürz, nicht vergessen. Personen, die eine Vorspeise mit rotem Pfeffer aßen, das ergab eine Studie, konsumierten 15% weniger über den Tag gesehen. Cayennepfeffer unterstützt die Heilung des Magengewebes, stimuliert die Verdauungsenzyme, Magen-Darm-Trakt, wenn der in Ordnung ist, wichtiger Punkt, wichtiger Punkt wenn es um wenn es um die, äh, den Stoffwechsel geht. Viertens, Gewürznelken. Höchste Antioxidantienspiegel aller Gewürze und Kräuter. Ein genannter ORAC-Wert. Kümmel. Fünftens, super Gewürz. Äh, Antioxidantienwert besonders hoch. Hilft gut bei Verdauungsproblemen. Äh, unterstützt also den Magen-Darm-Trakt. Sechstens, Kurkuma. Gelb-oranges Gewürz, kennt vielleicht nicht jeder, also das ist wirklich sehr, sehr gut gegen Entzündung. immer Entzündung, Entzündungshemd ist immer gut, Entwicklung der Alzheimer-Erkrankung kann effektiv verlangsamt werden, aber das sind Studien, die noch nicht abgeschlossen sind. Kurkuma verbessert die Leberfunktion, auch sehr wichtig für den Stoffwechsel, schützt vor Herzerkrankungen, kann nie schaden. Schwarzer Pfeffer zusammen mit Kurkuma ähm, erhöht die Aufnahme des Wirkstoffs Kurkumin. Sehr gut. Siebtens Rosmarin. Und das war's auch schon. Ähm, zum Beispiel gegrilltes Fleisch mit Rosmarin ähm, kann der kanzerogene Einfluss äh, verringert werden. Nur so kurz. Es geht weiter mit... Ingwer, Oregano, Thymian, Ingwer, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz tolles Gewürz, entwässert auch, Das ähm, äh, natürlich die freien Radikalen werden durch Ingwer besonders eingedämmt, also Antioxidantien. So, bevor ich jetzt zu weit aushole und es wird zu lang, bitte einfach für weitere Informationen zum Thema Gewürze, zum Thema... Stoffwechsel zum Thema Ernährungsplan, Ernährungsumstellung, Fettabbau im Allgemeinen, Fettverbrennung. Gerne den Link anklicken, der hier auftaucht oder oben rechts den Reiter natürlich die ganze Zeit. Nachrichten wie immer, herzlich willkommen. Ich freue mich auf weitere Info, äh, Interaktionen, sagen wir mal. Bis bald, Ihr Sebastian. Tschüss.